Darf ich vorstellen? Rubik's Magic Würfel, der Held aus meiner Schulzeit. Fast jede, jeder aus meiner Klasse hatte einen. Die Checker konnten ihn sogar unterm Tisch lösen, ohne hinzuschauen. Meiner Einer sieht seit einer ganzen Weile schon so aus. Ich probiere es immer wieder mal, aber irgendwie kriege ich die Lösung nicht hin. Letztens kam jemand zu mir und sagte, Julia, ich verrate dir was. Du kannst den Würfel auseinanderbauen und dann wieder richtig zusammensetzen. Dann stimmt endlich wieder alles. Wie ihr seht, habe ich das nicht übers Herz bekommen. Ich fände es nicht richtig. Es dauert halt. Aber irgendwann wird der magische Moment kommen. Und die Lösung ist da. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Das soll hier keine Selbstbeweihräucherung sein. Es gibt genug Momente, in denen ich nicht die Lösung abwarten kann. Oder anders gesagt, in denen ich versuche, sie herbeizuzwingen. Wenn ich denke, das ist doch jetzt klar, es doch endlich. Das sage ich manchmal zu mir selbst, manchmal zu anderen. Oder... Wenn ich krank bin zum Beispiel, dann mache ich schnell wieder so weiter, als wäre alles gut. Wenn ich eben denke und so handle, ich will diese Situation jetzt beherrschen, statt mich vielleicht mal beherrschen zu lassen. So gesehen sind Geduldsspiele eine spirituelle Übung. Ich glaube nicht an Gott als irgendeinen despotischen Herrscher, unberechenbar und angsteinflößend und ich bin Gott hilflos ausgesetzt. Aber ich glaube an Gott, Meisterin des Lebens, mit einem guten Plan für mich und für dich. Und der läuft manchmal nach einem anderen Takt, als ich ihn vorgebe. Okay, das ist okay, das kann anstrengend sein, aber es ist okay. Irgendwann wird der magische Moment kommen und die Lösung ist da. Gottes Segen für dich.